Sie können sich Ihren Partner backen. Manche Menschen suchen sich ein Rezept aus, kaufen die Zutaten dazu und backen nach Anweisung. Andere öffnen ihren Kühlschrank und Vorratsschränke, um zu sehen, was man Gutes aus dem Vorhandenen machen kann und genießen am Ende ihre neue Erfindung. Ich befürchte, in der Partnerbeziehung wird man nur mit der zweiten Methode einen brauchbaren und genießbaren Partner backen. Denn es gibt keinen Laden, auch wenn manche Partnersuchseiten diesen Eindruck vermitteln, indem man die Zutaten für den perfekten Partner finden wird. Also, schauen Sie sich den Partner an, den Sie nun mal haben. Und gehen Sie so vor wie beim kreativen Kuchenbacken. Verderben Sie nicht Ihren Kuchen, indem Sie auf die negativen Eigenschaften Ihres Partners starren. Sondern nehmen Sie nur die Eigenschaften Ihres Partners, die Ihnen gefallen. Und setzen Sie Ihren Gehirnschmalz dazu, um diese Geschmacksrichtung zu fördern. Und schon haben Sie sich den für Sie ganz persönlich besten Partner gebacken. Und wenn Sie beide sich gegenseitig beim sich gegenseitigen Backen unterstützen, dann wird Ihre Beziehung den paradiesischen Geschmack haben, von dem Sie geträumt haben.